hey hey, oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video äh, in diesem video möchte ich dir ein tool vorstellen äh, mit dem du ja relativ einfach verträge oder sonstige dokumente ähm, ja von deinen kunden oder geschäftspartnern signieren lassen kannst und möchte da auch kurz einen tipp geben wie du ja ein tool bekommst welches ähm, ja relativ kostengünstig ist allerdings ähm, ja das angebot ist wie bei vielen einfach halt immer etwas begrenzt und von daher weiß ich nicht wann du jetzt dieses Video schaust und ob das Video äh, bzw. ob das Angebot dann äh, noch aktuell ist, musst du dann einfach austesten. Ähm, grundsätzlich ist es so, die Dokumentsignierungen, ähm, wenn du jetzt viel mit ähm, Kunden über Distanz oder so arbeitest, ähm, dann macht es durchaus Sinn, bevor du ähm, immer ja, eine Mail versendet mit dem Vertrag, die Person muss den dann ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen, zurückmailen und oft ist das halt eine sehr langwierige Geschichte und da gibt es solche, ähm, ja, Signierungstools, die das Ganze eben einfach vereinfachen, indem man, ähm, ja, via das Tool, das Dokument übermittelt und man kann es dann eben dort sofort unterschreiben und einfach zurückschicken ähm, da gibt es viele Anbieter äh, im Markt. Ähm, es ist so, ich habe dir hier mal ein paar aufgerufen, einfach damit du siehst, was so die Regel ist. Und ähm, wenn man in die Preise reinschaut, dann stellst du fest, egal was jetzt da an Sonderfunktion ist, in dem Moment, wo du mehr als drei oder fünf Dokumente per pro Monat quasi unterschreiben lassen willst, beziehungsweise hin und her senden willst, ist es so, dass du mindestens 13 Dollar im Monat äh, oder 10 Dollar im Monat für investieren musst, je nach Anbieter, ähm, um einfach diese Unbegrenztheit hier ähm, rauszuhaben. Ähm, ob das jetzt hier bei HelloSign ist oder bei DocuSign, das sind es dann 9 Euro pro Monat. Ja, und da hast du aber auch dann nur diese fünf Dokumentsendungen drin, wenn du... Ähm, unbegrenzt haben willst, müsstest du dann ähm, hier schon auf die 23 Euro gehen ähm, oder hier bei DocSketch zum Beispiel, ähm, da hast du auch schon in der Free-Version ähm, ja, im Prinzip ein paar gute Funktionen drin und als Pro-User ähm, sind es dann halt 15 Euro im Monat ja, also du siehst, das sind ähm, immer so um die 10 Dollar 10 Euro ähm, Kosten und ähm, ja ist jetzt nicht dramatisch, weil ähm, gute Tools kosten halt eben Geld. Aber ich möchte jetzt in diesem Video einfach, möchte ich dich auf ein Angebot hinweisen, welches ähm, DocSketch via AppSumo ähm, aktuell hat, äh, wo du dir quasi, ähm, ja, mit einer Einmalzahlung einen Lifetime-Zugang sichern kannst. Und gerade wenn du, ähm, ja, mit Kunden über Distanz arbeitest und dir das Ganze mit der E-Mail-Hin-und-Her-Schickerei ähm, ähm, einfach zu viel ist oder zu kompliziert ist, dann hast du hier ein gutes Tool. Und ähm, wenn du ähm, das Ganze als Investment siehst, hast du das auch schon nach zwei, drei Monaten ähm, dieses Investment auch wieder draußen und kannst das Tool ein Leben lang, wie gesagt, auch nutzen. Also, und zwar das Angebot, von dem ähm, ich gerade spreche, den Link, ähm, ja, stelle ich dir unterhalb ähm, des Videos dann nochmal zur Verfügung, ähm, ist ähm, hier das Angebot über App AppSumo. Und hier kannst du DocSketch ähm, mit den Funktionen, ähm, ich zeige dir die mal kurz. Äh, wo haben wir sie? Hier unten war es genau. Hier siehst du für 49 Dollar, ja ähm, einmalig, ja kriegst du einen Lifetime ähm, Access, also einen Lifetime Zugang und kannst dann quasi für einen Code ähm, dieses Tool dann halt nutzen. Das heißt, für einen User ähm, kannst du unlimitiert ähm, Signaturen, also Dokumente signieren lassen, ähm, kannst das Ganze auch tracken. Es gibt Templates, wenn du das möchtest. Ähm, also Du siehst, für 50 Dollar hast du, das, ja, hast du ein gutes Tool, mit dem du sofort richtig gut arbeiten kannst und ja, wo, wo sich nach drei bis fünf Monaten auf jeden Fall ja, egalisiert. Wenn du natürlich mit mehreren Benutzern arbeiten möchtest, dann musst du halt dementsprechend das Ganze halt upgraden. Aber du siehst, du kannst, hier gibt es auch nochmal ein Video, wo das Ganze erklärt wird. Du kannst... Ja, hier Dokumente quasi hochladen, also zum Beispiel einen Antrag, einen Auftrag kannst du hochladen und kannst ihn dann mit einer Nachricht an die jeweilige Person äh, versenden. Die Person kann das Ganze dann signieren, ja, und ähm, dir einfach quasi ähm, zurücksenden. Das funktioniert ähm, relativ einfach. Man kann es entweder ähm, via Maus dann, wenn man es direkt am PC macht, via Maus unterschreiben oder man tippt seinen Namen ein und macht dann einfach eine, einen Schriftzug quasi daraus und ähm, kann den einsetzen. Ähm, siehst du hier, ja, die kann man dann quasi auch hinterlegen oder über Draw kann man dann eben mit der Maus dementsprechend das Ganze ähm, ja, unterschreiben. Also richtig cooles Tool, schaust dir einfach an. Ich hoffe, der Tipp... Ähm, ja war für dich hilfreich. Wie gesagt, der Preis ist ähm, unschlagbar und ähm, ist ein richtig gutes Investment. Ähm, ja, falls du ähm, daran Interesse hast, ähm, ja schaust dir einfach mal im Detail an. Link findest du unterhalb des Videos. Mich würde natürlich auch ähm, interessieren, welche Tools du nutzt, welche Tools ähm, oder welche Erfahrungen du mit äh, den Tools gemacht hast. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg mit DocSketch. Alles Gute. Und ja, wenn das Ganze für dich interessant war, lass mir doch einen Daumen hoch da. Teile das Ganze auch gerne mit deinem Netzwerk. Ja, in diesem Sinne, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.